Willkommen zurück, Reisende. Nach einer zweiwöchigen Zwangspause, für die ich mich entschuldigen möchte, sind wir nun wieder da. Wir befinden uns in Kosmotier. Ich hatte mehrfach probiert, den Gegner hier unten zu zerstören. Das hat aber leider nicht geklappt. Also habe ich uns ein Transportschiff gebaut, zum Ressourcen sammeln. Und habe unser aktuelles Schiff, was wir hier haben. Den wir ja die ganze Zeit schon kämpfen. Überarbeitet, umgebaut. Und wir haben dann vier Wellguns mit 352% Schadenszuwachs. Uns fehlen aber jede Menge Leute. Genug Schub für vorwärts sollten wir haben ohne punktabwehr gegen feindliche Wellguns als wir rückwärts so langsam sind und dann die seiten habe ich einfach nur Raketenwerfer auf beiden seiten komplett gebaut da unten hin auch noch schilde eine munitionsfabrik jeweils für die Wellguns die lager gut die sind ein bisschen weit weg für die munition aber da wir unfassbar viel Energie brauchen und die Wege für die Kuh kurz sein müssen, ging das leider nicht anders. Werden wir jetzt erstmal bauen. Können uns schon leisten. Ein bisschen Teile müssen wir noch kaufen. Hier an der Station sind die aber verfügbar. Werden wir erstmal machen. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das mit der Kuh ist. Weil er macht automatisch alle Betten rot. Und das muss ja nun gar nicht sein. Wir werden hier unten rot benötigen. Zwei, also die beiden hier recht vollkommen. Das heißt alle anderen. Gut, der spiegelt. Können wir grün machen. Hier brauchen wir für die ähm, Aktoren hier. Brauchen wir ein bisschen rotes Personal. Dann müssen wir mal schauen. Wir machen erstmal jetzt hier in der Mitte. Alles auf Grün für die Energieversorgung der Wellguns. So. Dann können die sich um die Schilde kümmern und alles. Hier oben haben wir nur... Schilde. müssen wir jetzt wir dürfen wir nur die auf der Seite damit wir genug Leute erstmal haben für die Raketenabwehr also für die Raketen an für sich so hier unten das kann alles grün so jetzt müssen wir mal schauen können den machen wir grün die unteren auch die oberen bleiben rot den am besten auch hier machen wir das genauso Und da haben wir einen rot gelassen so, hier müssen bei 6, sieben Leute rein. Das heißt, die beiden lassen wir rot machen. Den und den lassen wir vorsichtshalber mal rot. Den auch. Können es ja dann noch umstellen. Hier wieder grün. So, jetzt haben wir alle umgestellt. Jetzt sehen wir auch gleich, dass wir zu wenig Personal haben. Und Munition haben wir jetzt einmal gar nicht. Ja, sehr wenig Munition. Hier haben wir einen Haufen Spulen. Also, wir benötigen Schwefel ohne Ende. Und wir müssen mal überlegen, ob wir nicht vielleicht die hier, die ersten drei oder sechs Atomraketen bestücken. So. die anderen können einfach Raketen nehmen ja die lassen wir so eingestellt jetzt müssen wir einmal Punktabwehr auswählen dass die nur verteidigen soll. 108 Stück haben wir. Das sollte theoretisch reichen für Sachen, die von vorne kommen. Hm. So. Jetzt werden wir die Ressourcen die wir nicht benötigen. Stahl, die Spulen. Das alles, das kommt drüber. Nein. So rum. Kommt alles auf das Lagerschiff. Hier haben wir auch noch Spulen. Stahl. Wir brauchen nur Munition und Paketen. So, wie viel Besatzung haben wir hier? 178. Müssen mal gucken, ob wir mit der Besatzung auf unserem Hauptschiff. Warum hat er die Farbe nicht geändert? Mal gar nicht. So geht. Gucken, ob die Besatzung ausreicht. Und erstmal anweisen, dass hier unten Munition hinkommt. Und hier überall... erstmal Schwefel hin. Dann können wir hier noch Munition lagern. Und der Rest ist eigentlich hm, egal. Wir können mal hier die Atomraketen machen. Raketen haben wir gar nicht und wenn wir auf das Schiff wechseln einmal die Station rufen so Teile für hi ah, super echt ein Raketenteil haben die das ist jetzt schlecht Wie werden denn HE-Raketen gebaut? Ah, super, steht nicht dran nur. Ja, wir müssen einfach mal zwei hier hinbauen. Ah, Schwefel und Eisen. kann hier noch Schwefel gelagert werden und dann machen wir halb und halb hier kommt Eisen hin. Dann können wir Paketen produzieren, also Schwefel und Eisen. Na, Eisen ist super. Ist ja jetzt ein bisschen ärgerlich. Na gut, die Railguns sollten es auch machen. Dann wollen wir ein Teil verkaufen. So. Ja, den Stahl brauchen wir nicht, die Spulen auch nicht. Die Überspulen nehmen wir mal lieber auf. so. Also Munition haben wir ohne Ende. Die produzieren auch ständig nach. nicht irgendwie gut also die können wir ausstellen das ist doch schon mal gut Also die Raketen können scheinbar alle einmal schießen. Immerhin. So, dann werden wir jetzt mal gucken. Wenn hier alles... Ah, es ist nur das andere Schiff, okay. Mal schauen, ob wir die Mission jetzt schaffen. Und wie schnell wir sind. 79, immerhin mehr Triebwerke gegen irgendwie nicht einzubauen. Das Personal ja auch irgendwo hin muss. Dann werden wir mal schauen, ob die Welgern was, oh, die sollten wir erstmal. Gott, wir haben jetzt schon nämlich Meteoriten vor uns. Oder Asteroiden. Aber nicht das, was ich wollte. So. Aufs Ziel feuern. Sonst machen die ja, was sie wollen. Oben bisschen gucken, nicht dass wir wieder Meteoriten von uns ja, oder Egal. Jetzt noch mal speichern. Gucken, ob das mit dem Schiff was wird. Da ist er. So. Na, naja, wir schießen mal, stehen wir denn? Ja, echt nah dran. sehen. Das sieht ja eher nicht so gut aus. Ja, wir schaffen es nicht, uns rechtzeitig zu drehen. Und da wir hier überall Reaktoren haben, das hat nicht geklappt. Dann müssen wir das mal langsamer angehen. Er ist aber auch ziemlich schnell durch unsere Schilder gekommen. Ich weiß auch nicht, warum unser Schiff so nah ranfliegt. Und mal gucken, ob wir das gleich umstellen können. Wenn das Spiel sich hier mal eingeschissen hat. So. Ist doch viel zu nah dran. Echt, findet er auch witzig. Ja, die Drecksraketen schießen natürlich schon. Oh leck mich. Wir sind viel zu nah dran. Vergessen, den Sensor einzubauen. Ein ganz so. Ja, deswegen sehen wir ihn nicht. Ach, ist da nicht wahr. Das besiegt immerhin. Hm. Naja, gut. Ich habe vergessen Sensoren einzubauen. Nein, warte mal. Stahl brauchen wir nun echt nicht mehr. So, wir brauchen Eisen und Schwefel. Dann müssen wir mal schauen. Bin ein bisschen kaputt gegangen. Ich habe scheinbar irgendwie. Oh Gott, wo sind die denn jetzt schon wieder? Da. Hm, da müssen wir. Zum Glück habe ich die Diamanten nicht verkauft. Ich dachte eigentlich, ich habe welche eingebaut. Dann nehmen wir einfach ein Lager hier weg oder? Hm. Ja, müssen wir dann gleich mal schauen. Oh, wir sind fertig. Gut. Dann werden wir jetzt mal rückspringen. Die habe ich wenigstens eingebaut. Die Hyperraumregel, Also... Gerne zum Sprengen. Ah, scheinbar zu wenige. Ah, oder der Treibstoff dafür ist zu weit weg. Das war das Lager direkt daneben. Nutzen müssen, das habe ich eben nicht eingestellt. Dann werden wir das mal machen. So. Und zwar... ist einer. Hier, hier ist gar kein Lager. Also ein kleines reicht ja. So. Hier kommen auch vier hin. Hier vier. da ist ein bisschen sparsam mit unseren lagern umgehen hm. sonst werden wir nur wieder zu langsam wenn wir noch mehr einbauen und hier kann das ganze Lager voll. Okay. Hier habe ich vier Stück. Und hier oben ist kein Lager. Super. Hm. hm passt und passt genau so eins rein. Dann werden wir hier in das Lager für die drei vielleicht die auch noch sollte reichen so und jetzt müssen wir einen sensor einbauen ich echt einfach vergessen habe wir können ihn ja hier bauen Hier sind viel zu viele rote Betten, sehe ich auch gerade. Warum sind hier so viele rote Betten? Also. Ja, zwei müssen hier sein, wegen der. Aber das dritte ist so. Wart mal. Also das kann weg. Hier brauchen wir zwei dafür, und dann die drei. Dann kann es auf der Seite so bleiben. So. Ah, jetzt haben wir eine große Reichweite. Das ist doch schön. So, dann speichern wir. Wir geben uns zu dem Fragezeichen. Machen diese beiden hier noch. Ah, nein, okay. Wir können bei der Station die... Ah, scheiße. Welche gerufen, nein, oh, da, da kommen wir wenigstens ein bisschen Geld. So. Jetzt dahin gucken, ob hier noch irgendwas ist. Sonst haben wir hier im Gebiet alles fertig und können ab in das nächst höhere. Während wir dieses 1517 oder das 1416 sagen, da wir jetzt bis 14 hatten, machen wir 14-16. Dann haben wir noch hier 16-18 dann. Wenn wir jetzt 15-17, dann ist ja schon zur Hälfte in dem und zur Hälfte in dem. Also dann müsste man, hat man fast alles gesehen und müsste noch mal extra. bringen. Oh Gott, jetzt haben wir wegen dem ein Bett hier ausfälle oder was? Ja, oder es liegt daran, dass wir so wenig Crew haben. Das ist natürlich eher das, woran es liegt. Zum so. Hier gibt es ein paar Gratis-Ressourcen. haben wir direkt wieder zwei Diamanten bekommen. Drei, vier. Oh, drei sogar. Okay. Ja dann ab nach hier schieben wir das schon wieder vor uns her oh, ist nicht wahr irgendwie sieht der schild nicht so besonders aus Ah, jetzt Warum sind wir schon wieder so nah? Ah, das Schiff ist einfach zu schnell, okay. Ist aber vollkommen egal. Unsere schönen neuen Waffen schießen direkt durchs Schiff. Ja, das können die Raketen machen. Die wir gar nicht mehr haben. Oh. unser Schiff sich mal drehen. Ist ja nicht wahr. Aber diese kleinen Minischiffe, die gehen einmal auf die Nerven. Ja, fliegt direkt davor. Super Idee. So. Da kommt gleich das nächste kleine Minischiff. einem aber auch auf die Nerven. Wir brauchen unbedingt mehr Ressourcen für... Raketen. Ja, wo ist das denn jetzt hin? Ah, unser Schild hatte mal keine Energie. Also Personal und Raketen benötigen wir. Das wird aber erst im nächsten Gebiet gehen. So. Ab Zum nächsten Fragezeichen. Oh Gott. Wieder so viele kleine... Was soll denn das sein? Hinter unser Schiff mal schießen. Boah, wir sind so weit weg. Ja. Okay. schießt dann das Schiff nicht. Geht doch. Das ist so ein quergebautes Schiff. Schießen halt durchs ganze Schiff. Kontrollräume hat ja eigentlich? Ist ja nur nervig. Hm. Also wenn unser Sensor ausfällt, ist schon eher schlecht. wohl cool, wo man da... Der Reaktor ist direkt hier. Warum geht... Hm. Oh Gott, kein Stahl. Super. Hier ist auch ein blödes Schiff. Das kann ich immer noch nicht bauen. Mein Gott, Schiff, nerv mich. Also das Schiff ist ja mal super nervig. Ein. Oha, zum Glück habe ich überall Schilder eingebaut. Uiuiui, ui, ui. ist denn in die Sonne geflogen? Ja, nicht so die Idee. am besten hier gleich zwei Wett nennen. Oder warte, wir machen tauschen das einfach durch so eins. So, grün, nur Energie. Nur dafür die Energie. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Ioii. das So wahr. So, ab zu dem Fragezeichen. Also gut, dass ich es mit den Schilden immer übertreibe. Weil da wir in die Sonne geflogen sind, sind die hinten alle beansprucht worden. Zum Glück sind wir nicht zu weit reingeflogen. Mit zu wenig Crew. Wenn die Schilder ausgefallen sind, dann wären wir einfach zerstört worden. Oh, da ist ein Fragezeichen aufgetaucht. Okay. Aber wir bekommen hier leider keinen Ruhm mehr. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen unbedingt bei der Station dann da Raketen. So. mal im Ernst, das schieße ich jetzt einfach in die Mitte. Boah, wir haben nicht durchgeschossen. Unser Schiff dreht sich nicht. Was ist denn nun schon wieder? Ja, super. Ach, unser Schiff will mich doch verarschen. Oh Gott, ey. Unser scheiß Schiff in einer Tour viel zu nah ranfliegt. Ob den Landwerk Angriffsvektor einstellt oder bang. Mach ich ein scheiß Spiel. Wenn wir uns jetzt erst blöde Raketen, ey. Null Raketen haben wir. Super. Oh, jetzt geht mir das Schiff auch noch auf den Sack, oder was? Los, blöde Schiff, dreh dich. Wir haben so viele Revealgans und so hohe Prozent, wir müssten direkt durchschießen können. Oh nein. Oh Gott. Ja, unser Schiff hat gar keine Lust, sich zu drehen. Er ist zerstört. Was ist denn jetzt hier? Ach, auf einmal. Oh, ey. wir halt Stahl mit ein, ja, auch egal. Wenigstens, dass wir ein bisschen haben zum Reparieren. Pause hier doch nicht immer das Spiel. Ey. Und jetzt holen wir uns dann erstmal Raketen. Dann können wir direkt ins nächste System. Naja. Hier fehlt uns ein Pirat, warum auch immer, aber okay. Dafür, dass wir hier überall durchgeflogen sind und hier nicht einer mehr ist, ist bestimmt der hier. ich mit einsammeln? Ja, wir holen uns jetzt trotzdem erst Raketen. Hoffentlich haben die welche. Haben wir davon vielleicht irgendeine getötet? Oh, uh, den da. So... 30 Raketenteile ist ja ein Witz. Aber ein bisschen Eisen und ein bisschen Schwebe. Also oh, ist nicht wahr. Gut, die da sind aus. Hier oben sind noch an. Warum tragen die in Rot eigentlich die Munition? Die tragen ihre Munition selber. Oder was? Seriös. Oh. So. Vielleicht ist es auch eine Hyperraumbarke. Dann können wir auf jeden Fall dann ins nächste System springen. Weiß gar nicht, lass wir das Lager hier. Damit können wir eh nicht springen, also. Was? Oh nee. Das Schiff für mich der ist direkt auf die Brücke wenn es geht. Na, warum auch alter Warum? Bis ein kleines Stück näher ran. Nein. Und die Raketen bringt's. So, hier müssen wir erstmal Stahl wieder ausstellen. Damit haben wir immerhin die Mission endlich fertig. Aber es war nicht das Fragezeichen. Gut, dann hier das Fragezeichen abholen. Gucken, was es ist. Dann machen wir einen Hyperraumsprung hier hoch. Und dann können wir auch schon ins... Oh, ich war jetzt... Jetzt tauchen wir in einer Tour neu auf. Ja, einfach mitten reinschießen ja. hier oh, unser Sch schiff hat gar keine Lust zu schießen hm. geht doch so muss ein schiff schießen was ist denn das sieht aus wie Uran das können wir ja gleich mal mit abbauen. Hm, Eisen hat der. mal hin. So, hier ist das andere. Echt jetzt. Wie die mir alle auf Keks gehen. Oh, die bekriegen sich selber. Nicht mein Problem. So, was ist es? 5 Uhr an. ich? Doch, aber auch noch ein Diamant rum. Ernsthaft. Ist nicht wahr. Ist ja wohl ganz witzig oder was? Dass ich wegen dem Schiff reparieren? Ist ja wohl nicht sein Ernst. Gut, nur der hat was. Aber oh, ja, einsammeln. Zack. zack. Dann müsste eigentlich noch einen Bergbaulaser irgendwo einbauen. Oder dafür ist leider kein Platz. So. Das war nicht mal der hier aus dem Zielgebiet. Das war da gleich mal hin. Immerhin mal hin haben wir jetzt auch Hyperraum Gerne wiederbekommen. Was gibt es hier denn noch? Sehr interessant. Angereichertes Uran. Soll er nicht... Ne, doch, soll er doch einsammeln. 30 Stück liegen hier rum. Na gut, wir haben nämlich nicht auf den Energiekern geschossen, sondern direkt auf die Brücke. Das ist am sinnvollsten dann. Das gut Ressourcen. Die er nicht einsammeln will. Angereichertes Uran ist doch an zum Henker. Kann er erstmal einsammeln? Ich bin ja wohl. Triestall sammelt ja auch nicht ein. Kein Platz. Hm. Ja, das kann man jetzt auch nicht ändern. So, wir müssen mal Munition ausstellen So wo ist denn der hier gibt gar nichts ah da ist das piepen so der hat zwei Brücken so ein Dreck Warum schießen wir jetzt schon wieder nicht? Sag mal. Ja, unsere Hauptwaffe schießt nur, wenn sie Lust hat. Was zum Henker? mich erforschen. Ich habe uns leider versehentlich ein Stück gedreht. So. Überraumsprung dahin. Da müssen wir dann auch noch mal gucken. Es liegt bestimmt am Personal. Ich meine, jetzt geht es schon schneller als vorhin, da wir die Lage angepasst haben. Ja, mit mehr Personal läuft das dann auch besser. Krass, unser Schiff ist weg. Ah, da ist es. So, gibt nicht mal Ruhm. Warum auch? Ja, wir haben ja... Zerstöre Piraten, was ist ja kein Ruhm. Warum sollte ich... Wir haben ein paar Leute verloren. Keine Raketenteile. Ah, ja, hier ist 1000. Ne, okay, warte mal. Überhalten wir, wir lieber, sonst... Müssen wir das wieder bei jedem Kampf einsammeln, falls wir beschädigt werden. Der hat ja echt viele Angebot hier. So... Wo müssen wir hin zu welcher Barke, wenn wir nach da wollen? Ah, die ist es. Gut. Dann werden wir einmal darüber springen. Bisschen schade, dass wir jetzt keine Raketenteile mehr in dem Gebiet bekommen haben. Aber naja. So. Dann werden wir in der nächsten Folge ins neue Gebiet springen. Und direkt erstmal gucken, ob wir da ein paar Raketenteile bekommen. Und wie es mit ein bisschen mehr Personal aussieht. Dann bedanke ich mich erstmal fürs schauen Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.